Wir wollen für ausreichend Lehrerinnen und pädagogische Fachkräfte sorgen. Wir ermöglichen längeres gemeinsames Lernen und setzen uns für moderne Schulgebäude ein, die zu den Anforderungen von Ganztagsschule, Digitalisierung und Inklusion passen. Die Qualität der Kitas erhöhen wir durch eine weitere Verbesserung des Betreuungsschlüssels für unsere Kinder.